Das ist ein 9 von 10 von mir. Für mich. Oh, Stark. Meine Lieben, schön, dass ihr am Start seid. Damit du hast nicht hier hinfilmen, nee, weil ich wir, schon extra wir sehen hier schon das Schlachtfeld. Leute, wir sind bei Lotteria heute, dem umsatzstärksten Restaurant Deutschlands. Und diese Mission für mich war heute zu sagen, kann ich das nachvollziehen, kann ich das nicht nachvollziehen, wie bewerte ich das Essen? Ganz viele Kategorien, sogar einen dicken Nachtisch noch geholt und dann kriegt ihr mein Urteil. Für mich wirklich echt richtig, richtig interessant, auch da drinnen und wie das aussieht, wir konnten auch in die Küche rein. Das müsst ihr sehen, auch wie die Pizza zubereitet wird und zum Schluss da, boah, da, also da kommt einiges auf euch zu, viel Spaß im Video, Leute, lasst den... Vor allem den Daumen oben knallen, richtig knallen. Ich würde so gerne mal wieder 10.000 Likes auf dem Video sehen, damit würdet ihr mir einen riesen Gefallen tun. Und dann viel Spaß jetzt im Video. Also, wir sind am Start bei der Losterie. Sie ist hier irgendwo. Wir werden jetzt reingehen. Ich denke, die ganzen Fakten habt ihr schon mal im Intro bekommen. Denkt natürlich auch als Kommentar. 50 Euro gut sein. Wie immer am Start. Haut rein. Ich würde. Äh, äh, ich pinne random wieder irgendwas an. <lacht> Aber den, den bringe ich bei jedem Video. Ja, und dann gucken wir mal, was das umsatzstärkste Restaurant Deutschlands so bringt. Warum gehen die Leute dahin? Die muss ja geil sein. Also der, die, die Zahlen lügen nicht. Die Leute kommen wieder, den Leuten gefällt es. Und meine Meinung kriegt ihr jetzt gleich gedrückt. Ich muss noch eins sagen, Leute. Hier ist wirklich eine schöne, entspannte Gegend. Also hier kann man, kann man wunderbar essen gehen. Das ist ja hier Innenstadt. In der Nähe, glaube ich, Jungfernstieg hier vorne. Gehoben. Man sieht die Leute, die halten was von sich mal wieder hier in der Gegend und da hat sich die Losteria angesiedelt, bewusst, um natürlich diesen Kundenkreis anzuziehen. Und Achmed und ich werden wie die Penner, wie die Letzten, äh, nee das darf ich ja nicht sagen, dann seid ihr wieder sauber. werden wir die letzten Obdachlosen, wenn wir jetzt in den Laden reingehen. Ach, scheiße auf, wir werden wie die letzten Penner da reingehen. Wir stehen hier wie die letzten Esel und finden das nicht. Da unten ist das. Oh, geil, wäre eigentlich, wenn wir draußen drehen würden, Achmed. So, guck mal. Guck mal da. Also es macht auch viel aus. ne? Stimmung, ich merke es immer wieder, ich esse so viel. Die Stimmung hängt von ab, wie das Essen schmeckt. Letztlich die Atmosphäre, die Bedienung, gute Laune, gutes Gefühl. Und du möchtest ja manchmal auch was erleben. Geht gar nicht manchmal unbedingt nur ums Essen, sondern auch um ja, einen schönen Abend. Und dementsprechend wenn wir jetzt hier mal reinschauen. So, also wir sind hier direkt drin. Wir sind auch angemeldet. Essen geht aufs Haus. Das muss ich transparenterweise nochmal äh, zufügen. Moin, mein Lieber. Hi. Wir haben, äh, haben einen Termin hier. Er hat mir nicht gehört. <lacht> gefällt mir. Beidräumig. Gute Lautstärke, finde ich im Restaurant auch immer wichtig. Wohlfühlfaktor kommst du wieder, Ich mag das nicht, wenn man jedes Wort hört, was ich sage. So, jetzt auch privat gerade gesehen, ne? Mit was hast du jetzt Eindruck? Gut. Gut bürgerlich oder gut? Gut. Ist das unsere Klasse eigentlich, auch Nein. Nee, ne? Auf gar keinen Fall. Mhm. Nee. Also ich weiß nicht, ob jetzt, aber vielleicht passt es, bevor wir hier gleich snacken werden. zeige ich euch nochmal ein paar Bilder vom Laden. Ich würde echt episch kommen, würde ich jetzt hier runter pinkeln einfach, mann. Der alte Rolle jetzt gemacht. <lacht> also ich fahre jetzt aufs Essen, gucken uns schöne Karte an und dann gucken wir, mal, was wir bestellen. Der Plan ist drei Gerichte. Es darf nicht so unübersichtlich sein. Vielleicht dazu noch eine Vorspeise, Nachspeise ist, glaube ich, jetzt nicht so meins. Und dann werden wir den unseren Stempel aufdrücken. Dann gebe ich mal eine Bewertung ab. Also ich habe hier den Kollegen von der Lostoria, sage ich mal unseren Ansprechpartner hier. Danke erstmal, dass wir hier drehen dürfen. Sehr gerne. Also ich habe ja erstmal geguckt. Das ist von Restaurants unabhängig jetzt von McDonald's und Fast Food. Seid ihr das umsatzstärkste Restaurant in Deutschland tatsächlich? Mit unter anderem. Ja. ja. Das ist richtig. Schön. Ja, und das muss ja irgendwo auch sein. Grund haben. Was sind denn so die Dinger, denn, wo du sagen würdest, das ist der absolute Umsatzschlager? Das muss ich eigentlich essen. Also tatsächlich, wir wäre Schwerpunkt auf Pizza, Pasta und Salat. Mhm. Ähm, wenn man jetzt mal aus jeder Kategorie eins nehmen würde, ja. dann wäre das auf jeden Fall bei der Pizza Margarita und der Sitze Kante. Und genau, Pasta an sich geht auch sehr, sehr gut. Die ganz klassische Pomodoro mhm. und Spaghetti Carbonara. Also wirklich einfach basic. Genau. Basic ist an sich was, was wir auch gerne essen. Wenn es natürlich handwerklich gut und, und, und lecker letztlich ist, dann werde ich das, denke ich, auch nehmen. Also wir werden jetzt als erstes, würde ich mal sagen, anfangen sogar mit der Pasta. Mhm. Und dann lasst euch überraschen, Leute. Wir werden jetzt eine, sag ich mal, recht basic Pasta essen. Und äh, ich werde meinen Senf dazu geben Und ja, dann kriegen wir nach und nach die anderen Perfekt. Perfekt, Perfekt. Okay. Also, Leute. Ich sollte erstmal mal Maul halten, bevor ich einen Plan habe. Wir werden jetzt die, die Pasta erstmal holen, dann eine geile Pizza, geiler Belag, die wird danach kommen, film ich auch für euch ab. Seht ihr hier ein bisschen, wie das gemacht wird und so, weil die Losserie ist auch sehr bekannt für ihre Pizzen. Ja, und dann geht es in Runde 3 mit einem Überraschungsgang. Oh Leute, wir haben jetzt die Nudeln hier am Start, das riecht mega, so Leute, mega nett die Leute auch hier, wirklich sehr, sehr, sehr, sehr nett, riecht wie eine ganz normale P äh, Pasta, sieht aus wie eine ganz normale Pasta, Man merkt der Käse ist oben schon ein bisschen zerlaufen, ist so ein bisschen halt deshalb in sich verklebt, was natürlich geil ist. Erster Eindruck frei raus. Einfach komplett basic. komplett basic. Du wirst absolut vom Sockel gehauen. Aber ich glaube, wenn man dieses Gericht bestellt, kannst du auch mit nichts anderem erwarten. Ich glaube, mein erster Eindruck, wenn du dieses Gericht bestellt, bist du zufrieden. Nichts Außergewöhnliches, was du, was du woanders nicht hättest, wisst ihr? Hm. Tomatig, leichte Süße. man noch so ein bisschen Zwiebeln, Tomaten. Ich kann mich sehr gut hineinversetzen hier, dass dieses Gericht dazu führt, dass die Leute wiederkommen. Weil du kriegst einfach das, was du was du willst. Du wirst nicht überrascht, wenn das noch standardisiert ist und du wirklich nicht fünf von zehn Mal irgendeinen Müll kriegst. Es ist einfach eine solide Pasta. Damit hat mir gerade noch mal Olivenöl drauf gemacht. Er sagt, ich, ich soll es nochmal mit Olivenöl probieren. Mhm. Wird mich besser. Viel besser. Und ich denke, das ist auch das Prinzip hier, du kannst ja dein Gericht gestalten, wie du möchtest. Du hast gutes Salz hier, nehme ich jetzt einfach mal an, das sieht jetzt das billigste Salz überhaupt. Öl. Du hast Olivenöl, du hast Balsamico. Es ist ein sehr basic Gericht, aber du kannst es verfeinern mit Sachen, die auf dem Tisch stehen. Das finde ich geil. Ich muss schon sagen, mit ein bisschen Olivenöl. Achmed hat mich da gerade echt auf den Trichter gebracht. Am Ende des Tages, Leute, was willst du machen bei diesem Gericht? Du bestellst es, du weißt es, es ist basic. Aber verfeinert hiermit, eigentlich eine starke Nummer, wie wir das machen. Sagen wir mal, eine 7,8 würde ich schon geben. Für meinen Empfinden noch ein bisschen kräftigere Parmesan, vielleicht ein bisschen mehr Parmesan. Das wird, denke ich, noch viel rausreißen, ist natürlich das, was auch teuer wäre bei diesem Gericht. Mhm. Tomatensauce, Nudeln, das kostet nichts. Da noch mehr drauf, richtig gutes Ding. Dann hat das noch mal Potenzial, aber an sich ist es ein starkes Teil. Und wie preislich? 9,75 Spaghetti Pomodoro e Basilico. Okay, ja. mhm. War eine leckere Pasta. Kann man hier essen gehen? Ja. Gehst du hier vorbei, wenn du Hunger hast, willst du hier reingehen eine Pasta essen? Ja, würde ich machen. Das in Kurzen. Jetzt werden wir die Pizza hier essen. Bin ich sehr gespannt. Ich sage ehrlich zu euch, jetzt das letzte Mal da war, lange her. Habe ich nicht so stark bewertet, war aber auf einer meiner ersten Pizzatests. Jetzt habe ich eine ganz klare Linie, eine ganz klare Einordnung, werde euch sagen, was die Pizza in meinem deutschen Ranking bringen würde. Aber ich versuche das natürlich auch auf die breite Masse zu beziehen. Warum macht das hier so starken Umsatz? Warum? Sage ich euch. Wir sehen uns jetzt bei der Pizza. Robert, du sagst, äh, euer Pizzateig ist sowieso vegan, ne? Genau, ja. Grundsätzlich kann jede Pizza mit veganem Käse belegt werden. Okay, aber wir nehmen keinen veganen Nee, ich rede mal. Du, du bist auch kein Veganer. Sicher ist ah. auch keine richtige. Keine. <lacht> Hast du schon mal probiert, den Veganen? Ja. Und jetzt oder? Ja, also kann, man, das kann man schon machen. Ja? Das ist ganz gut, Gerade für, ah. wenn man ein Veganer ist, hierher kommt mit seinen Freunden ah. was irgendwie sitzen möchte, ah. haben wir da auf jeden Fall auch was ganz Gutes im Angebot für alle. Ja. Und es ist auch jede Pizza tatsächlich nochmal variabel belegt. Okay. Ja. Ich bin Käsesoße da unten, die er drauf macht, oder? ich bin unten. so ich der Polio denn, ne? Genau. ich Geheimnis ich bin Now, back in my zone now. All in can't beat me up, cause I'm back in my zone now. Back in my zone now. Let me into my zone, let me, let me into my zone. Uh, let me into my zone, please don't let me into my zone. Das sieht schon echt heftig aus. Das ist schon andere Kreation einer Pizza. Ganz andere Variante mal. Das hat rein vom Geruch, das ist immer wichtig, aber es hat so einen Fast food touch Aber zugleich natürlich durch den Salat hier und die Frische, es ist es nicht dieses Pizza-Lieferservice-Ding. Aber nichtsdestotrotz, dieser Geruch ist ganz anders auch als jetzt bei, bei irgendeiner Napolitanischen oder so frisch gemacht. Aber es ist ein Riesending. Früher, bevor ich äh, die kannte, hat man immer noch von den Leuten gehört, äh, geht zu Loster Losteria und die ragt da so über den Tellerrand rüber, die Pizza so. Man hörte viel von der Pizza, also die hatten sehr guten Ruf. Ich hier komplett rein, erstmal in die Salami, weil ich mir von den anderen noch, sag ich mal, krankere Geschmacksexplosionen verspreche. Haben Olivenöl auch noch mal oben drauf gemacht. Letztes muss man auch sagen, habe ich sie zum Mitnehmen gehabt, weil ich nicht dort filmen durfte. Im Karton halt. Das ist auch immer noch mal eine andere Sache als so frisch. Salami ist geil. Und hier auch geil, nicht zu so viel. Ich hatte letztens bei der Pizza bike in Hamburg das Ding. Da war diese, das heißt als Cicha heißt sie, glaube ich. Die ist an sich natürlich sehr, sehr salzig. Ist aber hier punktuell nur an ein paar Stellen. Geht das klar? Aber wenn es über die ganze Pizza rüber geht, das ist zu heftig. Schöner dünner Rand. Das ist was anderes als das letzte Mal, wo ich hier war. Wir müssen uns bei dem Rand so vorstellen, Leute. Ihr habt hier in dem Rand, nicht wie bei einer neapolitanischen, wo du einen riesen Hohlraum hast, aber du hast hier auch einen Hohlraum. Da hast du quasi zwei dünne Teigplatten, die du zerbeißt, merkst diesen Hohlraum und beißt aufeinander. Du merkst halt dieses Knusprige und diese von der Haptik im Mund, diesen Unterschied, wie es aufeinander knackt. Da habe ich schon mal ein Stück Salat und Süßadressen hier auch drauf gehabt. Das ist anders, eine andere Kreation und das ist auch mal wirklich sehr geil, sowas zu essen. Und wenn ich hier den besten Pizzabäcker daneben hätte, also von zehn Mal würde ich nicht öfter als zweimal da essen. Pizzen sind Pizzen, die gehen mit Herz, mit Leidenschaft, das muss nicht immer gleich sein. Scheiß drauf jetzt hier. Schreit noch mehr, Leute. Mm. So aus battletechnischen Gründen würde mich interessieren, weil das sich sehr ähnelt vom Style her mm. von der Pizzabäckerin, die ja auch sehr geil war. Da werde ich den Vergleich machen. Geil. Von Frank Rosini, die Pizzabäckerin, wo er gesagt hat, die beste Pizza in Hamburg, da werde ich euch einen Vergleich machen. Gerade das auch nochmal hervorheben, weil die sehr ähnlich, wie Achmed schon sagt, von der dicke, von, von der Art der Pizza schon. Da kommt die interessantere Seite. Guck mal hier. So frisch, so Sandwich-Charakter auch. Durch diese, dieses Caesar-Dressing. Ich das hier ein bisschen nach Big Mac. Ja. <lacht> also diese Kombi ist krank, Leute, sag ich euch ganz ehrlich. Die ist richtig, richtig, richtig gut, die Pizza. Mm. Caesare Epolio Ja, genau. Mm. Ah, schon echt sehr stark. Also diese Pizza auch für die Vegetarier und euch, kann man auch sehr gut sagen, lass das Schicken runter. Machst du genauso ohne das Chicken. Ich sehe tatsächlich durch das Chicken keine Verbesserung gerade bei der Pizza. es macht das nicht schlechter, aber keine Verbesserung. Auch schon mal trainieren. <lacht> Ich beiß da rein Und durch dieses Caesar Dressing hat es einen Mix zwischen irgendeinem Burger, einem frischen Burger, Sandwich wiederum auch wieder. Durch den Käse, diese Kombi von den Käsesorten, hast du auch so einen Käsesoßencharakter, aber einen edlen. Nicht so billig Käse, sondern so wie eine Käsesoße über irgendwas drauf, aber wirklich gut. Sagen wir mal zum Beispiel eine Pasta, drei Käse. Und diese drei Komponenten Burger, Sandwich, drei Käsepizza, alles auf edel mit dem knackigen Salat. Gibt für mich ein Erlebnis, das habe ich so noch nicht gehabt. Und das werde ich gleich in meiner Bewertung wirklich, das werde ich wertschätzen gleich. Sehr, sehr stark. Hatte mich gewundert, dass sie mich hier filmen lassen, weil viele inzwischen vorsichtig sind. Ich habe ja auch gut mal Bewertungen rausgehauen, die einfach nicht gut waren. Wir blenden hier noch mal das Ranking ein. Ganz entspannt. Wir haben die best, besten, Pizza Pizzabäcker der Welt am Start und und und. Man muss einfach auch sagen, du kannst diese Pizza nicht vergleichen. Zum Schluss isst du was und äh, bewertest den Geschmack. Ja, du kannst diese napolitanische vom Pizzabäcker den besten der Welt, das kannst du in keinster Weise wie Äpfel und Birnen vergleichen. Die äh, beste Pizzabäcker in Hamburgs, Aussage Frank Rosin, hat von mir 8 Punkte bekommen. Die Salami Pizza hier würde ich mit äh, einer 7,5 bewerten. Die ist für mich auf jeden Fall nochmal eine Ecke äh, darunter, aber sehr, sehr lecker. Aber diese Caesar Pizza, die war verdammt. Verdammt, verdammt nochmal stark. Das ist für mich 9 von 10 Punkten, das ist wirklich ganz wilde Geschichte. Also, die Pizza kann ich mit bestem Gewissen jedem empfehlen, der diese Komponenten auf der Pizza mag und sich das vorstellen kann, dass die Pizza wirklich krank ist. Und jetzt gibt es für uns noch eine schöne Lasagne zum Abschluss. So, jetzt holen wir die Lasagne und ganz vielleicht, ich weiß noch nicht, noch ein Happen Herrn. Aber das werden wir gleich entscheiden. Guck mal, die Leute sitzen hier echt schön hier. Schön auf der Treppe da hinten. Das ist schon ein Spanterino. Robert. Ich mache mir immer Gedanken, wenn man vorher fragt, weiß man, die lassen ja einen filmen und so. Und ich habe mich schon gewundert, weil große, sag ich mal, Ketten oder die größeren sind oft, sag ich mal, eher abgeneigt. Ich habe mich schon gewundert am Anfang, warum mir so easy gesagt hat, machen wir. Aber eben bei der Pizza wirklich gezyser, da hast du mir ja was empfohlen. Geil, oh, also da habe ich wirklich, und das vergebe ich ganz, ganz selten, ich fahre durch ganz Deutschland, überall die besten Pizzen. Bester Pizzabäcker der Welt und, und, und. Da habe ich dir 9 von 10 Punkten von für die Pizzabäcker. Das gebe ich sonst nie. Ich schwör's dir. Nice. Manche denken dann vielleicht, okay, halt auch. Aber es ist schon echt krass. Die hat mich komplett weggehauen. Ist nein, raus. Ja, ja. Verstehe Versteht voll und ganz, warum ihr mich hier filmen lässt. Und das macht, macht alles Sinn, weil ihr einfach überzeugt seid von euren Produkten. Definitiv, ja. Das, sind wir. das können wir. Geil. Das ist, Habt ihr auch Lecker, schmecker Nachspeise ist, glaube ich, jetzt nicht so meins. Ja, haben wir. Äh, wir haben äh, Tiramisu, Panacotta, Choco Soufflé. Ähm. Oh. ko also alles also, ist das Herz für jetzt. Also, nehmen alle drei außer das Piramisur. Ja, überall mal reinstecken. Alles klar. Äh, geil, danke, Mann. super. Gerne. Für euch Leute, gleich geht's los mit dem Nachtisch. Oh, da nur mal ein ganz kleines <lacht> Ding hier drauf. <lacht> ja, da weiß ich jetzt schon, da kann sich Holger nicht unter Kontrolle halten. <lacht> ja, ja, ja, ist, ist so. Ja, aber jetzt erst mal los zu Lasagne. Ja, was da für eine Öl-Butterschicht drauf ist, ne? Das mm. ist ja fast schon eklig. <lacht> Im positiven Sinne eklig. Ja, mein ja, ja. Name ja, Name ja. Natürlich. Dieses Perverse. Mein ja, guck mal hier dort. Das ja, ist wirklich das ganz nicht viel. Ja. <lacht> und Ganz viel Käse einfach. Merkt man hier. Guck mal, mit einmal bitte hier drauf. Ja, ist ein bisschen nur Käse. Ich habe mir aber mal von einem Italiener sagen lassen, in der Lasagne kommt gar kein Käse. Außer ein bisschen Parmesan. Ehrlich? Ja. Sondern die lebt von der Béchamelsoße. Ja. Und, und natürlich dem äh, Rindfleisch-Ragout und siehst das. Mhm. Wenn ich die zu Hause mache, auch mit schönen Béchamelsoße, ist wirklich mhm. sehr geil. Schöne Käsenote erst. Mhm. Schöne Parmesannote. Mein Geschmack trotzdem zu viel Käse, zu wenig Lasagneblätter. Ich glaube, ich auch das ganze Fett. Vielleicht kommst du zur Mitte hin. Aber ich fühle schon, was du sagst. Er mhm. sieht halt sehr Käselastig aus. Also als wenn du gefühlt einen ganzen Käseball mit ein bisschen Teig dann sehr, kriegst. Sehr, sehr Käselastig ja. Und danach bist du auch K.O. Da musst du schon ein krasser Liebhaber von diesen Käsebomben sein. Rein neutral betrachtet wirklich, Leute. Würde mich wundern, wenn das ein Verkaufsschlager wäre. Ich kann bei diesen Laden, ich sage es zu 100 Prozent nachvollziehen. Bei dem Durchlauf, so eine Quali. Und das Essen ist schon wirklich maximal stark. Dafür, ja, dass man das nicht irgendwie kleiner Familienbetrieb nebenan Laden oder vielleicht zwei, kann ich das ganz krank nachvollziehen. Hier war jetzt mehr Lasagneblatt. Die werden wissen, was sie machen. Die wird auch... Gut bestellt werden, sonst hätten sie die schon aus der Karte raus. Und auch sowas wird seine Liebhaber finden. Aber neutral betrachtet ist das zu viel Käse. Trotzdem lecker. Ja. Also der Käse ist trotzdem gut. Gute Soße auch. Schöne milde Tomatensoße an sich. Schöne Kruste aber. Okay. Das muss man auch sein. Hier außen sieht man. Guck mal, das, das ist gut. Das ist lecker. Das ist genau das, was man will als Käseliebhaber. Aber da gebe ich einfach mal, muss man ganz neutral bleiben. 6 von 10 Punkten. Ist trotzdem noch lecker. Nicht falsch verstehen, aber es ist zu viel Käse. Muss ich mich schon gut vorarbeiten, um, sag ich mal, die Specials da irgendwie rauszuschmecken. 6 von 10 ist fair. Tut für mich keinen Abbruch von der Meinung vom Laden. Ist ein Top-Laden. Wirklich ein Top-Laden. Jetzt geht zum leckeren Nachteil. Panna Cotta. Schön, lieblich, vanillig, süß. Mhm. Ganz intensive Erdbeersoße. Das ist das, was ich mir privat auch sehr gerne bestelle. Milchig, nicht zu süß. Hätte ich mir ein klein bisschen weicher, geschmeidiger in der Konsistenz gewünscht. Das ist mein einziger Kritikpunkt daran. dran. Sonst 8 von 10 Punkten von mir. Ganz starkes Ding. Tartofu. ganz stark. Schöne Bitternote. Ich liebe ja auch bittere Schokoladen, das ist schön herbe. Nicht sehr doll. Ich denke, das wird auch den allgemeinen Gaumen nicht treffen. Und hier bei so einem Laden, der so einen Umsatz macht, musst du den allgemeinen Gaumen treffen. Das, äh, denke ich, ist auch Ziel bei so einem Konzept, weil sonst kannst du nicht so einen Umsatz fahren, wenn du dich auf irgendeine, Schiene, auf irgendeine Nische, sag ich mal, festlegst. Boah, unten. Guck mal, Ich sage euch da ehrlich, das ist das erste Mal, dass ich Tartofu esse. Nee, nicht das erste Mal, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Tartofu? Tatofu. Das will gerade. verarschen. Wenn man nur das reinschneidet, dann würde man denken, hier sitzen zwei Sonderstühler. <lacht> Guck mal, hier kommt die schwarze Creme auch noch mal unten. Schwarz. Ach, von zehn auch. Ich einfach lecker. Oh, weich, saalig. Der, der, der ist gefährlich. Ja, der ist, der auch, der, ich glaube, den schnürfst du auch einfach weg. so. Richtig schön aufgeschlagen, richtig schön weich, als wird sich dahinter jeder Pore noch mal irgendwie, als hätten die da Luft reingepumpt, wisst ihr? Ein Gedicht. Das ist noch mal ein Highlight hier. Was hier ist denn die Erdbeeren. Der ist gefährlich, Achmed. Wirklich, das hast du schön <lacht> ausgedrückt. Geil gesagt. Mhm. Den kriegst du so schnell weggeballert. Die frischen auch durch die Früchte. Die Erdbeeren sind vernünftig. Gute Erdbeeren zu kriegen. Schwer Mann. ist schwerer als gutes Koks zu bekommen. Schwer, das ist eine 9 von 10 von mir. für mich. Oh, stark. Das ist wieder so eine Kategorie. Esse ich das erste Mal. Brauche ich ein Messgrad, kann ich nicht gleich eine 10 von 10 oder so geben, weil zum ersten Mal gegessen, aber das ist einfach krank, Leute. Danke fürs Zuschauen. Danke an die Losterie fürs Drehen. Es macht sich bezahlt. <lacht> War, äh, als wenn du so jemanden so winkst. <lacht> <lacht> ja, hab ich gemacht. ja. <lacht> Da ich ich weiß ich nicht, das sah so aus. Essen, das ist die Hauptsache, war für mich Hammer. Ich kann das sowas von nachvollziehen, dass die einen guten Umsatz fahren. Das ist einfach für die breite Masse in der Menge, wie die das machen, ganz, ganz wilde Quali. So, geile Kreation. Leute, danke fürs Zuschauen. Lasst mir gerne den Daumen oben da richtig knallen lassen, Mann. Richtig knallen lassen, den Daumen oben für den Algorithmus. Und für den Algorithmus nochmal das Kommentar reinknallen, wie ihr das Video fandet. Und das Abo, Leute. Abonniert mich, mal. Und dann sage ich <lacht> bis zum nächsten Mal.